hier entspannt auf der Autobahn. Doch plötzlich kommt ein Auto angefahren. Zum Glück ist es nur ein Trabant. Der ist geil, aber nur 10 km/h schnell. Also bleibe ich liegen. Ganz gediegen bleibe ich liegen. Der Trabant kommt nach einer Stunde an und macht halt. Der Fahrer huckt auf der Tritte und schreit steh auf. Aber nein, das sehe ich nicht ein. Ich habe da jetzt keinen Bock drauf. Doch er huckt wie verrückt. Und ich stehe auf. Ich nehme noch einen Schluck Meisterbräu zu mir. Hier einen Schluck von diesem wunderbaren Bier. Und schlage ihm die Scheibe ein. Zehre den Fahrer raus. Setzt mich in den Trabbi rein. Und denke mir was an Klaus. Einfach EZ den Trabant gekappelt. Hätte dieser Spaß mal nicht so dumm rumgelabert. Zum Abschied spucke ich dem Wicht nochmal ins Gesicht. Und wünsche ihm Gicht. Doch jetzt ist Schacht im Schicht. Scheiße, ja, ich fahre Trabi. Mein Trabi macht vrumm Du fährst Fahrrad und bist dumm. Fährst du kein Trabi? Ja, dann bring dich um. Scheiße, ja, ich fahre Trabi. Mein Trabi macht vrumm Und ich muss nicht mal was sagen. In meinem Trabi krabbeln Kakerlaken. Ich fahre zum nächsten McDonalds. Ich hoffe, da gibt's Konis. Doch dann fällt mir ein, dass es im Osten keinen nichts gibt. Und man unter Festfood versteht, dass der Roni die gekochte Kartoffeln gibt. Also fahr reich zum Roni. Ja, der Gute, der, der auf dem Bau arbeitet. Immer schön Stein auf Stein. Wie sich das gehört als Maurer. Und wie sich das gehört als Maurer. Ist er natürlich nicht nur Maurer. Sondern auch erfolgreicher Trinker. Im Grunde genommen sind wir das alle. Vor dem Dorfkonsum sitzen mit dem arbeitslosen Kalle. Und Fettmeisterbräu trinken. Man bleibt zwar düstig, aber immerhin wird man betrunken. Zum Glück gibt es bei uns im Osten keine Halunken. Scheiße, ja, ich fahre Trabi. Mein Trabi macht vrumm rum. Du fährst Fahrrad und bist dumm. Fährst du kein Trabi? Ja, dann bring dich um. Scheiße, ja, ich fahre Trabi. Mein Trabi macht vrumm vrumm. Und ich muss nicht mal was sagen. In meinem Trabi und Kakerlaken.